Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute mal mit der Motivation während der Corona-Zeit beschäftigen. Wir befinden uns momentan in einer Phase, die irgendwie ja, für viele sehr mühsam, sehr schleppend ist. Warum aber du gerade auch diese Phase nutzen kannst und welche Möglichkeiten es da gibt, werden wir hier in diesem Video besprechen. Also wenn dir das Video gefällt, lass uns einen Daumen nach oben da, lass uns ein Abo da, würde uns freuen und lass uns direkt mal reinstarten. Corona-Zeit ähm, für viele, wie gesagt, gerade ein sehr mühsames Ding. Warum? Ähm, vielleicht ist bei dir auch der Fall, du bist gerade auf Kurzarbeit gestellt oder du bist gerade ja, im Homeoffice am Arbeiten oder hast sogar komplett deinen Job verloren. Ähm, an dieser Stelle erstmal tut mir das natürlich sehr leid für euch, für, für dich gerade in diesem Moment. Wenn du aber noch deinen Job ganz normal hast oder auch immer, es richt, das ganze Video richtet sich an alle da draußen. Es geht nämlich darum, wie du während der Corona-Zeit produktiv nutzen kannst und diesen Shutdown, der wirklich gerade da ist, produktiv nutzen kannst, um daraus gestärkt hervorzugehen und diese Zeit auch effektiv zu nutzen. Denn wenn du gerade zu Hause bist, dann sind das wieder ganz andere Eindrücke, als wenn du vielleicht von der Arbeit her aus jeden Tag den klassischen Tagesablauf her hast. Das heißt, du kommst auch vielleicht ganz andere Gedanken und ganz andere Motivationen, wenn du dich einfach mal hinsetzt, ein bisschen in dich reinkehrst und mal überlegst, okay, an welchem Punkt meines Lebens stehe ich denn? gerade. Und das einfach mal vielleicht ein bisschen zu überdenken. Das heißt, mach dir mal Gedanken darüber, wenn du zu Hause bist und gerade im Homeoffice, ob das, was du gerade machst, das ist, was du wirklich dein Leben lang tun möchtest. Oder ob es da wirklich gerade vielleicht der perfekte Zeitpunkt ist, einen anderen Weg einzuschlagen. Also wir haben viele Leute gerade kennengelernt, die gerade um diese Zeit, wo sie gemerkt haben, aus dem Homeoffice heraus oder weil sie halt auf Kurzarbeit sind, dass sich wenig für diese Menschen verändert oder wenig wegbricht oder auch wenig fehlt für diese Menschen, wenn sie gerade gar nicht arbeiten. Das heißt, diese Leute verändern sich in dieser Zeit und du kannst dich ja auch verändern und du kannst auch was anderes aus deinem Leben noch machen. Ja, was meine ich damit? Du kannst entweder deinen Business-Gedanken einfach mal überdenken. Ist das alles so gut? Läuft es alles so prickelnd, wie du es dir gerade vorstellst? Oder musst du Maßnahmen ergreifen, um das Ganze ein bisschen besser zu gestalten? Ist es das, was du wirklich dein ganzes Leben lang für den Rest des Lebens machen wollen würdest und kannst auch? Oder auf der anderen Seite, gibt es nicht gerade wirklich versteckte Potenziale, die aus dieser Krise herausgehen, auf die du dich wirklich fokussieren könntest? Also wir haben auch diese Zeit wirklich genutzt, um einfach mal nicht, nicht in unserem allgemeinen Tagesablauf drin zu stecken, das heißt, wie viele operative Aufgaben, die irgendwie da sind, sondern wir haben diese Zeit genutzt, um auch ein bisschen strategisch an das ganze Thema ranzugehen. Das heißt, wir haben uns gewisse Thematiken in unserem Unternehmen für Krisensituationen überlegt. Wir haben ganz, ganz viele Punkte ver verbessert, verändert, viele Stellschrauben gedreht, wofür wir vorher gar keine Zeit hatten. Weil der Punkt ist einfach, wenn du aus dem Homeoffice oder sonst irgendwo arbeitest, dass du einfach vielleicht mehr Ruhe hast und mehr Bewusstsein für die Dinge, die du tust und damit einfach vielleicht auf bessere Ideen kommst, die dir langfristig mehr bringen. Bei uns ist das eigentlich ganz cool gewesen, weil vorher haben wir uns echt kaum hingesetzt, vielleicht einmal im Monat gemeinsam und der Rest, jeder hat seine Aufgaben gemacht, seine Abteilung vorangebracht, Lorenzo und ich, aber alles in allem konnten wir nicht viel Strategisches am Unternehmen tun. Es sind viele Dinge liegen geblieben, die wir hätten vielleicht machen müssen, wo wir keine Lust drauf hatten oder was auch immer. Und diese Dinge haben wir jetzt einfach mal aufgearbeitet und verbessert. Und wir wissen, dass wir jetzt dadurch gestärkt aus dieser Krisenzeit herausgehen werden, weil wir einfach Vorbereitungen getroffen haben, die wir vorher sonst wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht getroffen hätten. Ich meine, wir haben, auch, wir haben in dieser Zeit auch einfach uns mal mehr hingesetzt für neue Dienstleistungen, die wir erbringen können. Wir haben neue Services uns ausgedacht, Verbesserungen an den Services ausgedacht und versuche einfach diese jetzt tatkräftig wirklich umzusetzen. Und das ist auch das, was du machen sollst, wenn du jetzt zu Hause sitzt und dir fehlt irgendwie so die Motivation, überhaupt was zu machen, du bist antriebslos, energielos, versuch dich, egal ob du einen Job hast oder nicht, ob du ein eigenes Misses hast oder nicht, keine Ahnung, es ist vollkommen egal, versuch einfach mal zu reflektieren, ob wie gesagt, das, was du gerade machst, das ist, was du bis zum Rest deines Lebens machen willst. Wenn nicht, dann setz dich auch einfach mal hin auf den Hosenboden und fang an, dein Business einfach mal vielleicht zu starten oder richtig zum Abheben zu bringen. Das heißt, setz dich mal hin, mach mal wirklich einen Gameplan. Du hast jetzt in dieser Zeit mehr Zeit, als du jemals haben wirst. Ja? Nutze diese paar Wochen, die wir jetzt noch haben während der Corona-Zeit, um es wirklich effektiv nach vorne zu bringen und nutze es wirklich damit auch, ja, ich sag mal, dein Business abheben kann. Weil es ist so, auch wenn du jetzt Umsatzeinbus hast, das ist erstmal im ersten Moment vielleicht schlecht, aber im zweiten Moment hast du vielleicht mehr Zeit für andere Dinge, die, die dich gestärkt aus der Krise hervorgehen lassen. Und wenn du dich ja natürlich jetzt deinen Kopf hängen lässt, dann wirst du, sag ich mal, wie alle anderen vor die Wand fahren. Wenn du aber jetzt hingehst und wirklich überlegst, okay, wie kann ich gestärkt daraus hervorgehen? Was machen andere gerade falsch, was du vielleicht jetzt richtig machen kannst? Und diese Dinge beherzigst, dann wirst du langfristig gesehen mehr profitieren, mehr Revenue haben, du wirst mehr Kunden generieren, du wirst mehr Profit machen und dein Leben wird sich komplett ändern. Glaub mir, so viel Zeit hatten wir noch nie, wie in dieser Corona-Zeit, uns Gedanken darüber zu machen und uns selber zu motivieren und auch mal das Ganze zu reflektieren in einem wirklich sauberen ja, längeren Zeitraum, nicht von heute auf morgen, nicht innerhalb von einer Stunde, sondern wirklich über mehrere Wochen hinweg, sodass wir wirklich gute Entscheidungen treffen können und auch nichts überstürzen müssen. Also setz dich hin, nutz das Ganze und erzähl du mir doch mal, was sich denn so bei dir in den letzten Wochen verändert hat. Schreib das mal in die Infobox. Mich würde es mal echt interessieren, was, wie gesagt, bei euch so sich getan hat, welche Motivationen, welche neuen Ideen, welche Antriebe euch gerade vorantreiben und dann schaue ich mir das Ganze an und antworte darauf. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, genießt es und bleibt gesund. Bis dann, euer Anthony.